zurück zu Pokémon Leuchtende Perle! Ihr fragt mich sicherlich, warum bin ich denn jetzt hier wieder in der Pokémon-Liga? Ich habe sie doch schon durch. Na, ich bin eigentlich nur hier, weil es ein schneller Weg ist, um hier runterzukommen. Denn was wir heute machen, ist den Professor Eichbrief benutzen. Es gab nämlich im März, wenn es in diesem Video rauskommt, ist wahrscheinlich kein März mehr. Aber im März gab es ein Event, was man sich holen konnte. Und das nannte sich, ah ja, diese Wagen haben wir auch noch bekommen. Äh, hier, ja. Eisbrief kann man bekommen. Einfach über Geheimgeschehen gehen und dann per Internet empfangen und dann hat man es bekommen. Aber es ging nur im März. Also, wenn man es außerhalb von dem März haben will, diesen Brief, dann muss man cheaten. Muss man, glitschen. Äh, glitchen. Irgendwas machen. Gibt es bestimmt alternative Wege, um das Spiel mit um zu glitchen und um das dann trotzdem zu bekommen. Aber ich habe sie legit. Eisbrief. Ein Brief von Professor Eich. Er bittet dich, zur Route 224 zu gehen. Und deshalb bin ich hier. Wenn wir auf die Karte werfen, haben wir alles erkundet, bis auf Route 224. Die hier. Ja, und ich sage euch jetzt, wie man da hinkommt. Am besten Tippet euch sofort zur Pokémon-Liga. Ich glaube, Schutz ist bei mir noch an. wird noch von den letzten malen sein. Genau, und jetzt folgt ihr einfach den Schritten, die ich mache. Mit rechts seht ihr schon, da war eigentlich mal so ein fetter Dude, der meinte, ja nee, da kannst es jetzt noch nicht lang, weil ich so sage. Und äh, jetzt ist er weg, der Typ. Und jetzt können wir dort lang. Und genau das werden wir jetzt tun. Hier können wir lang. So. Wo führt uns das hin? Oh Gott. Ich bräuchte mal auflockern hier. Ein Raptor, was sich hier verirrt hat, hilft dir. Oh. Hi. Wer bist du denn? Ich heiße Charlie. Und du bist? Hm, verstehe, Maike. Kannst du mir bitte helfen? Ich muss durch diese Höhle. Gehst du mit mir durch sie durch? Oh, du schließt dich Charlie an. Okay, wir sind jetzt Best Buddies anscheinend. Die Pokémon sollten nicht verletzt sein. Ich halte sie für dich. Äh, danke. Okay. Wir kommen übrigens nur hin, wenn man die Liga geschafft hat. Egal, ob man in der after schon irgendwas gemacht hat oder nicht. Man hätte auch direkt nach der Liga hier schon hinkommen. Ich werde siegen, ganz gewiss. Du musst dich folglich mit einer Niederlage zufrieden geben. Nur stark zu sein ist nicht gut genug. Du musst aber ja auch noch cool wirken. Das zu meistern macht sich zu einem Ast-Trainer. Ah, ja, ist das so? Ist das so? Ja, welchen Level habt ihr denn so? Oh Gott, Textpunkt, Pokémon Hilfe. Oder welchen Level besser gesagt? Welchen Level sind eure Pokémon? Ich hoffe doch, dass sie ziemlich hoch sind. Oh, kann ist ein cooles Pokémon. Und Gen 1 Pokémon, was ziemlich reinhauen kann. Das ist, ja, das ist euer Ernst. So niedrige Level. Ich hoffe, egal, ja, okay. Akani wird wahrscheinlich deswegen down gehen. Ich meine, das ist auch so underleveled, aber. Ja, ich mache einfach jetzt die Attacke, die, die am schnellsten alle umbringt. Uh, Akani hat überlebt. Gut, so stark ist Akani. Schön, schön. Oh yeah. Ich hoffe, mit der Aufnahme läuft alles. Ich habe vorhin irgendwie ein bisschen gespielt und dann hat die Aufnahme irgendwie abgespackt. Keine Ahnung auch nicht wichtig. Oh, Heitera. Bestimmt habe ich das schon mal gesagt, aber ich würde doch mal sagen, Hytera ist ein ziemliches Meme, da es übertrieben viele KP hat. Und vor allem ist es deswegen ein Meme, weil im Gen 4 gingen die KP-Leisten immer in gleichen Geschwindigkeit runter. Heißt, wenn du so einen 10-KP-Pokémon hast, Level 5, dann geht das super schnell. Aber... Hightera Level 100, was sowieso schon richtig, richtig, richtig viel KP hat und noch mit einer Attacke, die sich heilen kann, geht das so langsam runter. Du bist erst nach fast einer Minute erst durch mit der KP-Leiste. Deshalb ist es ein Meme. Lessons in Meme History. Danke, dass ihr mir zuhört. Und da habe ich jetzt leider Akani Down bekommen habe, muss ich den Kampf alleine zu Ende kriegen, aber das ist absolut kein Problem. Das Papinella wird zwar im Typ über äh, im Typen im Vorteil sein, aber es nicht hinkriegen können mit dem Levelunterschied. Halter dein Ernst? So eine Attacke, du willst dich nochmal buffen? Glaubst du wirklich, dass du eine Attacke von mir überlebst? Das ist ziemlich erbärmlich, das zu denken, mein Freund. Du bist jetzt One-Shot! Nom nom nom, Mit nom nom nom. Ich hab gesagt. Oh yeah, level up. Ja, ziemlich easy. Aber, das ist doch völlig unmöglich. Du? Du hast mich schlecht aussehen lassen. Ja, hätte wohl im Karlberg trainieren sollen. Das nicht gewonnen, ich habe nur verloren. Ach was soll's, ist doch eh Jacke wie Hose. <lacht> Ich habe mein Bestes gegeben. Zu verlieren ist nicht uncool. Na dann. Okay. Stärke ist anscheinend noch aktiv. Was ich sehr gut finde. Das ist das Problem mit diesem Spiel. Ich werde so oft stark überall. Ich mag es überhaupt nicht. Oh. Okay, warte. Bevor ich jetzt weitermache, weil hier geht es anscheinend weiter. Was gibt's denn dann hier? Ich kriege das Gefühl nicht los, dass wir hier schon mal waren. Oh Gott. Na gut, bei sowas. Bin ich mir jetzt doch nicht mehr ganz so sicher. Äh. Nee, hier geht's nicht lang. Äh. Wo soll das hinführen? Das ist einfach nur ein top hier. Werden wir aber gar nicht. Und ja, der nächste. Wow, das ist, hier ist einfach gar nichts. Jetzt bin ich wieder hier. Achso, das musste ich machen, um hier lang zu können. Ah, war doch nicht ganz so unnötig anscheinend. Davon gehen wir nämlich hier den Weg weiter, <lacht> wie es scheint. Äh. Okay, damit kann man Sachen skippen. Alles klar. Nee, ihr wisst, ich mache alle Trainer, auch wenn es die ganze Folge lang dauert. Und keine Ahnung, falls sie überall noch Items sind, kein Bock. Trainer? Ja. Items? Nein. Alle haben wir mir dir zu zeigen, wie ein Seher kämpft. Es ist Zeit für den Kampf. Einer von uns will als Verlierer hervorgehen. Ja, ja. ja hundertprozentig. Hier <lacht> dieser Kontrast. Vorhin sechs Pokémon und jetzt wieder drei Pokémon. Oder hatten die überhaupt sechs Pokémon? Ich glaube schon. Meine schon. Aber ich muss schon sagen, Charlie, sieht echt süß aus. Echt wie so ein nettes Mädchen. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Sieht nett aus. Zack, tschüss. Komm, Akani, du kriegst das auch hin, oder? Ich habe leider nicht nachgeguckt, wer von den beiden zwei Pokémon hat. Eigentlich wäre das Pyrrha gewesen, das Pokémon anzugreifen. Das, äh... Den, den Trainer anzugreifen, der noch, zwei der noch ein, ein, ein weiteres Pokémon hat, insgesamt zwei Pokémon, so rum, dankeschön, fürs Zuhören. Autsch, das hat weh. Und das war glaube ich der falsche Trainer, oder? Yep, das war exakt der falsche Trainer. Und der Arcani würde sich lieber buffen, als anzugreifen. Bei so also einem kurzen Kampf, sich zu buffen, mhm. Also der Nasslock fiel vielleicht. Aber das ist keine Nasslock hier. Lange nicht, nein. Vielleicht mache ich mal eine. Ich hätte Bock. Mit dem ist es ja sowieso sehr einfach. Oder das heißt sehr einfach. einfacher plus Plus, es ist Diamant und Perl. Platin ist generell ein schwierigeres Spiel. Weil ich meine, in Platin werden die Trainer stärker. Nicht nur von Pokémon-Variationen her, sondern auch vom Level. Meine ich. Kann mich so dran erinnern, dass das so war. Okay, was hast du jetzt noch? Außer Kadabra? Achso, zwei Kadabras waren das. Oh. Könnte ich dir etwas beibringen? Nee. <lacht> Der kann sich fassen. Ich meine psychische Kräfte einsetze. Ich verwende sie nicht für, nie für böse Machenschaften. Für gute Taten aber auch nicht. Äh. Achso, für gute Taten aber auch nicht. Seht ihr das? Charlie da unten. Was macht Charlie da so unten? Wie bist du da hingekommen? Ich kann zwar Psychokräfte einsetzen, aber es wäre naiv zu glauben, allein damit gewinnen zu können. Ja. Was macht Charlie da unten? Ne? Oh Mann. Äh, ich muss ihn nach oben schieben. Hä? Ich komme nur an ein Item. Das geht nicht anders. Ich komme immer nur an entweder oder dran. Aber da fällt mir was ein. Einfach wieder raus und reingehen in die Höhle. Wir holen uns beide Items. Okay, Elixier ist okay. Aber ob sich das gelohnt hätte, wenn man das andere genommen hätte. Weiß ich nicht. Ich renne mal kurz zurück. Und resette das. Okay. Da sind wir wieder. So. Schau ist jetzt auch hinter mir endlich. Hat sich nie mehr verirrt. Am Anfang war ein großer See. Aber ich glaube, das nur ein Item. Uh, Finsterstein, okay, das obere Item ist auf jeden Fall viel besser. Der zweite Finsterstein und somit auch der letzte. Damit kann man, also, wir können ja, wie wir schon wissen, ein Traumvogel zu Traumagie entwickeln. Und man kann auch mit einem Finsterstein ein Kramwuchs zu Kramchef entwickeln. Weiter geht's. Ich habe meine Pummel im Kampfdojo von Kanto trainiert. Die Freunde leiden, die mit Pokémon kämpfen, einhergehen. Ich kenne sie nur allzu gut. Damn, was sind, was sind denn so Deep Leute? Also ich möchte ja ähm, zur peise fans nicht urteilen oder so, aber. Ich finde nicht, dass es ein starkes Pokémon ist. Oh, ich glaube, ich höre schon die Fans. Sie sind hinter mir her. Ich finde es ein lustiges Pokémon. Ich mag es ja auch. Aber ich mag es eigentlich nur, weil es lustig ist und nicht, weil es gut im Kampf ist. Also ja, ich würde es nicht empfehlen, es team zu tun, auch wenn es lustig ist. Oh, wie juckt denn, dass meine Batterieleiste nachlässt? Mach ich nach dem Video voll. Keine Ahnung. Irgendwas schon mit Feuerstand da gerade. Mit Akani. Keine Ahnung. Morlot und Machomai. Ich finde es übrigens sehr interessant, wie ähm, die ganzen Trainer hier sowas wie Machomai haben. Das ist ja nur ein Pokémon, was man nur bekommt, wenn man tauscht. Ich finde es cool, dass, äh, dass die Pokémon haben, die man nur durch Tausch bekommen kann. Dass die auch. Das, das, ich weiß nicht, das fühlt sich so ein bisschen. Die Trainer fühlen sich dadurch ein bisschen echter an. Jetzt hätten die wirklich mit einer anderen Person getauscht. So, wisst ihr, du, was ich meine? Keine Ahnung, ich finde solche Details irgendwie cool. Aber das bin wohl nicht. Nicht nur cool, auch interessant. Aber AK, die kannst du bitte angreifen? <lacht> Gengar! Hey Gengar! Hey hey hey! Was geht? Nom nom, ich mag Geister sehr lecker. Gengar did not like that. <lacht> Nein, hast du. Ja, nur Knöscher kann jetzt nicht mehr einsetzen. Das ist ja nicht so schlimm. Schlimm wäre nur, wenn jetzt Akani schon wieder nicht angreifen würde. Dein Ernst? Das ist wunderschön. Was soll das? Ich hab's vor allem predicted. Schlag, ja, das hast du davon, Akani, wenn du nicht angreift, und nicht nur buffst. Jetzt bist du doch verwirrt. Du steckst dich wahrscheinlich wieder selbst. Muss ich wieder alles hier regeln, wa? Na geht. Reicht nicht mal aus. Komm, Akani. Jetzt greif doch mal an mit einer Feuerattacke. Komm, bitte. Jetzt greift doch an. Nicht selbst schlagen. Angreifen. Oh, Akani. Oh, man. Fun fact. Im Pokédex steht, dass Akani ein... Typ legendäres Pokémon sei. <lacht> also es ist natürlich kein legendäres Pokémon. Warum rechte Hand? Warum hilfst du mir? Greif doch selber an. Egal. Ja, es ist kein Legi. Es war noch nie ein Legi. Und es wird auch nie ein Legi werden. Aber es ist auf einer ganz anderen Art ein Legi. So in Geschichten soll es wie so ein legendärer Wolf dargestellt werden. Sowas. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall in der pokémon Sinn ist es kein Legi. Ich bin flüchst und fertig. Noch mehr leiden. Ihr wolltet kämpfen, ich steht hier einfach nur rum. Ich werde mich erneut auf eine Trainingsreise begeben müssen. Du magst noch ein Kind sein, aber du hast mir viel beigebracht. Ich danke dir. Kein Problem. Kauf noch mein Buch, dann weißt du mehr. <lacht> der scharfe Blick meiner vogel wird deine Schwächen offenlegen. Der Umgang mit starken Pokémon lässt auch den Trainer stärker werden. Ach ja. Ach ja. Muss nicht unbedingt sein. Ich meine, ein ganz schlechter Trainer könnte auch einfach so ein ganz gutes Pokémon in die Hand bekommen. Und dann ist er aber trotzdem schlecht mit dem Pokémon. Wenn man zum Beispiel nicht alle Orden hat, und du hast aber ein level 100 Pokémon, dann gehorcht ich einfach gar nicht. Es greift nicht an. Es setzt gar nichts ein. Und was machst du dann? Ja. Hä? Hm? Ja. Genau, ja. Oh, bei Kramux bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich das angreifen kann. Das müsste Arkani machen, aber ich glaube nicht, dass er das machen wird. Leider. Ja, keine Ahnung. So, Knackse, geh bitte weg, bevor du dich entwickelst. Ich habe Albträume vor. Knack-krack. <lacht> ich dran denken. Ausbrennen, ja, endlich mal greift er an. Woo! Gut gemacht, Akani. Du hast angegriffen. Jetzt bitte weiter so machen, ja? Oh, da kommt Kram Chef. Das Pokémon, was man durch den Finster Finsterstein bekommen kann. Und das 200 Garados. Oh Nein, Bedroher. Hilfe! Ein kleines Garados vor mir. Eigentlich ist der Garados riesig. Aber in Pokémon kämpfen? Nicht. Da ist jetzt Giratina im Pokémon-Kampf riesig und dann in äh, Overworld klein. Stimmt, wie klein wäre Gara das hier in diesem Spiel auf der Overworld? Ich kann übrigens verstehen, warum die Pokémon auf der Overworld klein sind. Weil die Charakter sind ja auch alle Chibi-Art ge ge gemacht worden auf der Overworld und so. Das heißt, kann ich das schon gut nachvollziehen? Ich finde es auch gut, dass das nur hier in diesem Spiel ist. Das ist auch das einzige Spiel mit so einem Chibi-Art-Style da finde ich es das gut, dass es das nur hier ist. Let's go hatte realistische Größen. Lobby Legends und so. Gen 9 hoffentlich auch. Und ja. Ich frage mich, wie Gen 9 wird. Ich möchte noch nicht so viel drüber reden. Aber... Ja. Äh, es wird noch dieses Jahr kommen. Weil das Spiel dieses Jahr rauskommt, was ich persönlich nicht ganz so gut finde. Ich fände es besser, wenn es erst nächstes Jahr kommen würde. Na, wir haben jetzt so viele Pokémon-Spiele, ich habe das schon so oft gesagt, aber... Wir haben jetzt so viele Pokémon-Spiele alle hintereinander bekommen. Jetzt nochmal Gen 9 am Ende des Jahres. Oh Gott, oh Gott. Da hätte ich auch noch ein weiteres Jahr erwarten können, ehrlich gesagt. Aber na gut, muss Game Freak wissen, wann sie ihre Spiele releasen. Wichtig. Ja. Ich werde es wahrscheinlich sofort am Release Let's playen so wie immer, aber toll wird das persönlich für mich nicht. Weil ich noch andere RPGs geplant habe, die vielleicht dazwischen dringen könnten. 77 schon, krass. Die anderen sind noch nicht mal annähernd so krass. Okay, gut, ich kämpfe ja auch mit, größtenteils mit Telterra. das ist das Problem. Was heißt Problem? das Problem? Es ist halt ein starkes Pokémon. Ich kämpfe immer mit meinen Chartern als erstes. Hast du denn gar keinen Schwachpunkt? nö ich besiegt? Wie ist das nur möglich? Wie du so komische Dracula-Impressions machst. Ich möchte stärker werden, aber nur mit meinen Lieblings-Pokémon. Mit jedem Pokémon umgehen zu können, das ist es, was einen guten Trainer auszeichnet, wenn du mich fragst. Beim gefragt. Beim Kampf wird die Willenstärke gemessen. Wer den stärksten Siegeswillen hat, geht als Sieger hervor. Ich kann ihn von meinen inneren... Ich kann ihn von meinem inneren Auge sehen. Meinen Sieg. Also, ich möchte ja nicht enttäuschen oder so. aber Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ach ja. Ähm, ich habe auch vorhin noch schon über äh, diese große... War, dieses große Meer geredet am Anfang dieser Höhle. Die ist ja auch wieder so ein Ort, wo man Surfer kann. Surfen kann und dann hinten so eine Treppe ist. Wahrscheinlich für ein Item oder so. Aber während Charlie mich verfolgt... Kann ich keinen Surfer einsetzen. Ähnlich wie, wie ich keinen Kraxler einsetzen konnte im Kahlberg. Das ist ein bisschen blöd, aber... Was soll man tun, ne? Wir haben sehr viele Doppelkämpfe am Ende des Spiels hier. Ich meine, war nicht ich dagegen. Ja ist nur aufgefallen. Ist denen wohl ganz am Ende noch auf eingefallen so... Oh, warte. Wir müssen in der After-Story noch Doppelkämpfe machen. Haben wir in der richtigen... Äh, im richtigen Main-Game vielleicht zwei-, dreimal gemacht. Du, du, du, du, du, du, du, du, ich greif dich an. Weil die Erfahrung ist das einzige Böse von dem Typen. Ach, oh, Arkan, die Böse greif an. Es ist fast down, das Brocken, Please. Ich mag keine Kann schon ganz süß. Auch wenn es schwach ist, schon ganz süß. Könnte man schön waffen. Voilà. Agility oder hat sie nicht noch einen Pokémon? Ich dachte sie hätte noch einen Pokémon. Nö. Okay. Und du bist jetzt dort. Ja, komm, lass mich doch schneller sein als Akani. Ich weiß Akani, schneller Wolf, bla bla. Ich bin nur ein langsamer Baum. Aber komm schon, das wird jetzt auch gar keinen Unterschied machen, ob der jetzt angegriffen wird oder nicht. Wir werden ja sowieso nach dem Kampf geheilt. Komm, ciao, tschüss. Bye, bye. War ich da so Freund Boy? aber war ich mir sicher, den Kampf gewinnen zu können. Unmöglich, die Zukunft ist anders ausgefallen. <lacht> Psychokräfte, es ist nicht einfach, an etwas zu glauben, das man nicht sehen kann. Mit deiner Willenskraft hast du den Verlauf der Zukunft beeinflusst. Ich beeinflusse auch gleich. Deine Zukunft. Hallo, okay. Ah, nee, falsches Spiel. Ups. Noch ein Kampf? Okay. Sehr viele Kämpfe hier. Mach dich auf abenteuerberaubende Pokémon und noch atemberaub atemberaubendere Attacken gefasst. Und zack, Pokémonangriff! Das sind aber auch immer die gleichen zwei, ne? Noch fünf Pokémon wieder. Ei, ei, ei. Hier will das Spiel sowas von sicher gehen, dass man auch bereit ist. Ich mein... Das ist wieder so ein Ding, wie im Kahlberg. Die sind alle trotzdem schwach. Ich meine, viel interessantere Kämpfe als sonst, keine Frage, aber. Dann macht ihr mal 10 Level höher und dann wäre es total interessant. Aber so. Nein, überhaupt nicht. Ich habe es nur ohne nichts an, weil er sehr effektiv stand und bei Schnurgas nichts. War. Obwohl halt der Trainer mit dem Schnurgas mehr Pokémon hat, I don't know. Hey, Arkadi greift mal Schön. Na, aber reicht nicht. Ich muss es zwar Mal angreifen. Das tut es natürlich nicht. Bodyschläge. Bitte keine Paralyse, danke. Oh, ich, hab doch, ich hab danke gesagt. Nehme ich zurück. Oh. Danke. <lacht> ja, jetzt habe ich danke richtig ernst gemacht. Nachumai. Da ist ein Mach um Bye bye. Bye no, no, no. Essig zum Frühstück, ne? Oh, ich könnte jetzt einen Asiaten-Job bringen, aber ich lasse es über. <lacht> Muss jetzt nicht sein, ne? Oh Gott. Ignorieren wir einfach, was ich gesagt habe. Danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben, aber auch gleichzeitig nicht zugehört haben. Genau. Georock! Hey! Warte, was? Marumai? Aber dann Georock? Da ist irgendwas faul abheben. Bam, bam, bam, bam. Das hat Robustheit. Okay. Dann hat es wohl Robustheit. Egal. Zumindest ist der Trainer schon mal down. Und Schnugas kriegt auch ein bisschen was ab. Härtner! Greif ihn an mit deinem Härtner! Hm, was jetzt? Greif Härtner! Äh... Ja, komm. Sage ich nochmal seinen letzten KP aus. Peace. Ja. So, war es dein letztes Pokémon? Und bist du der letzte Trainer? Und kann ich dann auch abhauen aus dieser Höhle? Weil am Ende der Höhle ist dann endlich die Route, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, dauert ein bisschen der Weg zum Event. übrigens ihr braucht nur den Brief, um das Event für immer freizuschalten. Mal so nebenbei gesagt. Ich weiß schon ein bisschen später in der Folge, aber ich wollte es mal gesagt haben. Und ja, wie gesagt, wenn man den Brief nicht mal hat und man trotzdem dieses Event unbedingt haben möchte, ich bin mir sicher, dass man da irgendwie hinglitschen kann. Ich weiß, die Entwickler... Haben schon viel hier weggepatcht. Aber bestimmt gibt es da noch irgendein Glitch, womit man da trotzdem noch in diesen Ort hinkommt. Wo man nur hin kann. Mit diesem Brief. Im Besitz. Bestimmt so ein Surf-Glitch oder so. Nach diesem atemberaubenden bin ich völlig außer Atem. Mein Angriff wurde zack, zack pariert. Jep, jep. Ich bin kein Kind mehr und spiele trotzdem gerne mit Pokémon. Na und? Ich werde meine Niederlage einfach zack zack vergessen. Warte mal, auf diese Weise lerne ich ja nie aus meinen Fehlern. <lacht> ja, schwach. Ah, hier sind wir richtig. Dieser Weg führt zu einem Felsen. Ich wollte nur sehen, von welchem Pokémon man ständig aufgesucht wird. Das ist alles. Ich weiß, eine Hilfe zu schätzen. Zumindest ein wenig. Wow. Okay. Danke, schätze ich. Oh, wir können trotzdem noch ans Item rankommen. Geld, Money. Da ja, unten ist noch ein See. Ich gehe mal ganz kurz hin, aber eigentlich bin ich raus, zur Route. Okay. Ich weiß, übrigens, dass die Route schon etwas länger ist. Vielleicht sogar noch länger als diese Höhle hier. Okay, das ist, glaube ich, nur ein Rückweg. Das ist, glaube ich, wirklich nur ein Rückweg. Lassen wir's. Falls ein Item ist, sei es so, wird hoffentlich nichts Wichtiges sein. Ich gehe jetzt erstmal weg. Ja, raus ist der Höhle hier. Da sind wir. Route 224. Und ui, sieht das schön aus. Viele Blumen hier, oder? Ja, Chetara wirkt sehr glücklich. Und oh Gott. Sehr, sehr hohes Gras überall. Dich umgibt so eine gewisse Aura. Du bist nicht bloß irgendjemand. Ich wollte dich heraus. Ja. Äh, nee, ich bin nicht bloß irgendwer. Ich bin. Ich bin. Oh Gott. Identity Crisis, was bin ich? Oh, Batterieleiste. Yeah. Ja, ist egal. Da hatte ich, wie gesagt, nach der Aufnahme auf. Die wird schon nicht leer gehen in der Aufnahme. Wenn doch, dann äh, bin ich selber schuld. Ja. Mein Gebiet ja, ihre Batterieleiste lässt nach. Zelda Scarwood Sword. Was übrigens... Wahrscheinlich jetzt wieder laufen wird. Das Spiel... Ich das auch schon gespoilert, dass es laufen wird. Aber ich glaube, die Folge kommt ein bisschen später raus. Ich weiß nicht. Nein, kommt ja auch schon zu früh raus. Ich Wer guckt sich das Video ganz an? Wer? Wer guckt sich das Video ganz an? Schreibt einfach ich als Kommentar. Einfach so. Damit ich weiß, dass ihr es bis hierhin geguckt habt. Oh mein Gott, Leute. Danke fürs bis hierhin gucken. Schreibt alle in den Kommentaren. Emoji, Emoji, Emoji und äh, Ausrufezeichen und äh, ganz viele Symbole und Hashtag Gang <lacht> Keine Ahnung. Du kämpfst echt auf einem ganz anderen Level. Richtig, du bist underleveled. Geh leveln. Du hast unzählige Male gewonnen. Das hat dich offensichtlich sehr stark gemacht. Ach komm, jetzt ich muss ich alles sagen mehr. Ich habe zahllose trainer und noch mehr Pokémon gesehen. Also, welche Sorte-Trainer bist du? Ich bin der Champ. Ja, weil was geht? Ich bin der Champ. Ich habe mehrere Legis gefangen. Lass mal zählen. Ich habe ein Palkia gefangen. Ja, kann die ganzen Raum kontrollieren. Ich habe Giratina gefangen. Ist sogar shiny, ist sogar das Waschechte. Ja, es kann die zerwelt kontrollieren uh, man das outfit dankeschön ich weiß, das ist hübsch. ja und ich habe dran gefangen ne? äh, kann vulkane kreieren und so und alles daran machen also wenn ich will könnte ich wirklich die welt zerstören da bin ich erst zehn oder irgendwie so <lacht> ist der protagonist überhaupt zehn vielleicht auch noch 14 oder so auf jeden fall bin ich noch ein Geht. Vielleicht auch geistig, aber darüber reden wir mhm. er hat so wenig Damage! mal ne Aber das Ding ist, das ist... Zwar ein Wasser-Pokémon, aber auch Flut. Das ist das Problem! He got stuck! Alright. Wir werden zwar in dieser Folge... Nicht mal das Event sehen, aber in der nächsten Folge garantiert. Ja, garantiert wenn wir dann in der nächsten Folge das Event sehen. auch ihr freut euch drauf. Du, du, du schnell reagiere ich auf den Angriff. Bye, bye, seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir was krasses schauen. Oh yeah. Ich verstehe ganz außerordentlich. Ich habe zahllose Trainer und noch mehr Pokémon gesehen. Du bist ein starker Trainer und du hast das Herz am rechten Fleck.